Gerhard Schröder hat keinen Anspruch darauf, dass ihm als Altkanzler ein Büro nebst Mitarbeitenden bezahlt wird. Das Berliner Verwaltungsgericht wies eine entsprechende Klage des 79-Jährigen zurück. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte im vergangenen Jahr entschieden, die Kosten von mehr als 400.000 Euro jährlich nicht mehr zu bezahlen. Denn Schröder übernehme keine gesellschaftlichen Aufgaben mehr. Der Altkanzler steht auch wegen seiner engen Verbindungen zu Russland in der Kritik. Schröder gegen die Bundesrepublik Deutschland. Ein eher ungewöhnliches Verfahren. Der Altkanzler ist persönlich nicht erschienen. Sein Anwalt fordert, dass Schröder sein Büro und Personal behalten darf. Diese waren ihm nach seiner Amtszeit zur Verfügung gestellt worden. Der Gerichtssprecher erläutert die Ausgangslage. Vor einem Jahr hat der Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen, dass die, der ehemalige Bundeskanzler Schröder seine Aufgaben im nachwirkenden Amt nicht mehr wahrnimmt. Und infolgedessen beschlossen, dass die Mittel, die fürs das Büro bisher zur Verfügung gestellt worden sind, nicht mehr gewährt werden. Hiergegen wehrt sich Herr Schröder als Bundeskanzler außer Diensten. Das Büro in bester Lage, unter den Linden in Berlin-Mitte, ausgestattet mit vier Stellen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages sagt, der Kanzler habe keinen Rechtsanspruch auf das Büro und könne es daher auch nicht einklagen. Schröder argumentiert, könne er wohl. Zumal das für alle anderen Altkanzler ja auch gelte und bisher immer so gewesen sei. Das sieht das Gericht anders. Im Namen des Volkes bekünde ich folgendes Urteil. Die Klage wird abgewiesen. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. Denn laut Gericht kann der Bundestag frei entscheiden, ob er Schröder zum Beispiel Personal bezahlt oder nicht. Der Bundeskanzler Ad. Gerhard Schröder hat keinen Anspruch auf zur Verfügungstellung von Stellen für ein Büro. Dieser Anspruch kann nicht auf Gewohnheitsrecht gestützt werden, weil insoweit ein Verstoß gegen das Budgetrecht des Parlaments vorliegen würde. Wegen der grundlegenden Bedeutung der Sache kann der Altkanzler allerdings noch in Berufung gehen.